Liebe Menschenfamilie, ich darf Dich ganz herzlich einladen zu dieser vorbereitenden Meditation. Denn mit dieser Vorbereitung fällt es Dir leichter, die Botschaften der geistigen Welt intensiver aufzunehmen. Und so beginnen wir, uns auf unseren Atem zu konzentrieren. Und so spüre, wie dein Atem gleichmäßig ein- und ausfließt und du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Und dann beginne das Licht von Smarana einzuatmen und fühle die Nähe Gottes. In diesem Moment ändert sich die Energie und du spürst eine tiefe Liebe, tiefes Vertrauen. Du wirst dir, deines ist Ich Bin bewusst und du wirst dir bewusst, dass alles, was du brauchst, bereits in dir liegt. Denn die göttliche Schöpferkraft hat dir alles mitgegeben, was dich ausmacht, und was du brauchst. Und sei dir bewusst, dass du aus Liebe bestehst, aus Liebe und Licht. Denn das sind die Energien, die in dir fließen. Und so dehne dich mit dem Licht der Liebe aus, und lass dich tragen, tragen von der wundervollen Energie, der Nähe Gottes. Denn wir erwarten jetzt gleich die Botschaft. Und vielleicht kannst du ja diese Energie halten. Ich rufe Erzengel Raphael. Ich rufe die Energie von Erzengel Raphael. Und so fließt ein der grüne Strahl von Erzengel Raphael. Er berührt. Deine Aura. Er berührt deine Seele. Und er berührt dein Herz. Lieber Mensch, ich überbringe dir heute den grünen Strahl. Und dieser Strahl wird dir helfen, wird dich unterstützen für deine Wünsche bezüglich deines Körpers, deines Geistes und deiner Seele. Ich, Engel Raphael, lege nun meinen Arm um Deine Schultern, um Dich spüren zu lassen, dass Du so viel Liebe und Licht in Dir trägst. Und um Dich spüren zu lassen, wie es sich anfühlt, wenn Engel Raphael Dich liebt. Und so werde ich in Deinem Herzen, in Deinem Geiste die Kraft der positiven Affirmationen, der Lichtmanifestationen unterstützen. Ich bin gekommen, um das zu transformieren, was dich manchmal hindert, positiv zu sein. Und wenn du es erlaubst, werde ich mit dem grünen Strahl, all diese hindernden Strukturen lösen. Und es geschieht mit deiner Erlaubnis, jetzt in diesem Moment, Lass es einfach geschehen. Denn Engel Raphael wirkt voller Liebe für dich. Und vielleicht spürst du ja, wie es dir leichter wird, wie du dich fühlst und freier fühlst, denn das, was dich belastet hat, habe ich gerne von dir genommen. Das grüne Licht leuchtet in einer Lichtsäule vor dir. Und wenn du magst, dann trete jetzt in diese Lichtsäule hinein. Und spüre die große Liebe von Engel Raphael. Du nimmst ein Lichtbad in dem grünen Licht und du spürst, dass ich bei dir bin. Und so entspanne dich und lass dich tragen. Von dieser wundervollen Energie und so, und so trägt dich diese Energie nach oben in der Lichtsäule nach oben und du beginnst zu schweben im freien Raum der Wirklichkeit und du siehst wie sich das grüne Licht auf der Erde verbreitet. Die Energien suchen sich ihren Weg, um da zu wirken, wo sie willkommen sind. Und so trägt dich deine Seele langsam wieder, in dein Hier und Jetzt zurück, in deinen Raum. Und Engel Raphael lächelt dich an, denn es ist Großes geschehen. Und so lächle du jetzt zurück, in dem Wissen, dass du wieder ein Stück weiter gekommen bist. Und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Engel Raphael hat sich verabschiedet. Und du bewegst Hände und Füße und bist dann gleich vollkommen wieder hier. Ja, Smarana, ihr Lieben, seid ihr wieder da. Was ich euch sagen soll, diese grüne Lichtsäule, die dürft ihr auch, wenn ihr diese Meditationen, die Botschaft nochmal wiederholt, bei euch zu Hause aufstellen. Und dann kann dort ganz viel dieses grüne Licht für euch wirken. Das sollte ich euch noch sagen, das war so die Botschaft zwischen den Botschaften. Es war wunderschön. Ich habe euch alle gesehen, diejenigen, die mit uns meditiert haben. Und ich habe auch die Erde gesehen, wie sie zu so einem leichten grün-goldenen Schimmer jetzt bekommen hat. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Ich wünsche euch, eine schöne Zeit und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles, alles Liebe.